Moritz Neumeyer und Till Reiners sind zwei lustige Männer. Moritz, geboren in der schleswig-holsteinischen Schusterstadt Preetz, war von Kindesbein an und wohl mit Kinderschuhen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, während Till aus Duisburg kommt dort, wo die Ruhe in den Rhein mündet. Vielleicht wollte er deswegen schon immer Pirat werden. Am Ende landeten beide logischerweise bei der Comedy. Oder ist das schon Kabarett? Moritz sagt, sie lernten sich auf dem Weg zur Karatemeisterschaft kennen und Till sagt das, was Moritz sagt. Nun ja. Beide sind solo mit Stand-Up-Programmen unterwegs, aber machen auch zusammen ziemlich viel Spaß. Im Podcast Talk ohne Gast, die Chaos-Show Schund und Asche oder ihre Fernsehsendung Homies während des Corona-Lockdowns. Von Tills Smalltalk ist Moritz genervt, aber dafür bewundert er seine Waden. Till bewundert und nervt Moritz natürliche zarte Schönheit. Die beiden leben eben in einem symbiotischen Gegeneinander und können einfach nicht ohne einander. Deshalb sind sie auch gemeinsam zu Gast bei Die Verlosung.